Am heutigen Tage möchte ich euch von einem sehr schönen Wochenende erzählen, an dem wir in verantwortungsvollen Mengen Drogen konsumiert haben. Ein Kumpel von mir hat so eine Hütte draußen auf dem Land, weit weg von der Zivilisation. Auf jener Hütte verbrachte ich mit circa 10 Leuten drei Nächte. Darunter waren Freunde, die ich schon seit Geburt an kenne, aber auch Menschen, die ich erst an diesem Wochenende kennenlernte. Neu kennenlernen durfte ich zum Beispiel zwei Syrer, die auch mit am Start waren. Oder was heißt Syrer? Die sind in Palästina gegangen geboren Dann sind sie nach Syrien und jetzt sind sie seit ein paar Jahren in Deutschland. Da Palästina aber nicht als richtiges Land anerkannt ist, stehen auf deren Personalausweise bei Staatsangehörigkeit nur 3X. Fand ich voll krass. Ebenfalls unsinnig fand ich, dass sie zwar eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland hatten, aber nicht in Deutschland arbeiten dürfen, obwohl die eigentlich sehr gut integriert schienen. Der eine von ihnen war 19 und konnte ziemlich gut Deutsch der wesentlich ältere Bruder nicht ganz so gut. Am ersten Abend gönnten wir uns vor allem Cannabis und DMT. Die meisten DMT-Trips an den Tagen waren sehr gut vergleichbar mit denen, die ich in meinen letzten DMT-Videos geschildert habe. Bis auf bei zwei einzelne Trips, bei denen nicht alles gewarbt ist, sondern da haben einzelne Objekte sehr stark gezittert. Das Ganze sah ziemlich echt aus, weshalb ich bei meinen Freunden immer nachfragen musste, ob die Stereoanlage oder die Lampe gerade wirklich krass zittert und vibriert. Der eine von uns hat dabei einen richtig krassen DMT-Trip. Während des Trips sah sein Face ungefähr so aus. Als er wieder in unsere Welt angekommen war, war er sehr verwirrt und meinte, dass es der absolute Horror-Trip war, weil er irgendwie dachte, dass es nie vorbei geht. Er konnte dann für ein paar Minuten nicht richtig gehen, da er in Richtungen zu Fallen schien, die es in unserem Universum gar nicht gibt. Am zweiten Tag war ich eigentlich größtenteils nüchtern. Am dritten Tag wurden uns etwas Zauberpilze in unser Wurstbrot gemischt und als der Trip vorbei war, dann nochmal etwas DMT und Cannabis. Jetzt kommt der Punkt, warum ich überhaupt das mit den Syrern erwähnt habe. Da der Jüngere von beiden ganz gut Deutsch konnte, konnten wir ihm ohne Probleme erklären, was wir da machen und wie die einzelnen Substanzen da wirken etc. weshalb er dann auch als sein großer bruder mal nicht im raum war am dmt nippte aber für den älteren muss es ziemlich weird gewesen sein spricht nicht so gut deutsch und sitzt mit lauter trippenden leuten im raum vor allem beim dmt konsum bekommt ja er eher nur mit dass wir irgendwas dampfen und uns darauf dann sehr komisch verhalten vielleicht hat er sich irgendwie ausgemalt dass wir crack konsumiert haben aber das machen wir ja nur jeden montag mit Danny Klose. Der Pilztrip auf der Hütte war deutlich schwächer als mein erster Pilztrip. Zu keinem Zeitpunkt verlor ich krass die Kontrolle oder wusste nicht mehr, wer ich war, wie bei meinem ersten Pilztrip. Wo sind wir, Leute? Wir sind in Glon. Was, was ist überhaupt sein? Holt mich raus, Leute. Holt mich auf den Trip raus. Dann noch hier ein paar Tripaufnahmen. ich war noch hier. <lacht> dass dies jetzt die gute Dusche ist, die wir, im, die wir im Gedanken erschaffen. Also es geht, es geht ums gemeinsame Erschaffen ja, des Gedanklichen. Ja. <lacht> Ihr versteht schon, was ich sagen will, oder? Ja, schon. <lacht> ja, also es sind meine Backen. <lacht> und die dürfen nicht bestimmen, welche ich haben. Meine Wagen. Meine Wagen. Ja, das bestimme ich das allein. Ich, ich alleine bestimme, welche Backen ich habe. <lacht> Wer Backen hat? Aber ich bestimme nicht, wer Backen hat, oder? Jeder darf selbst bestimmen. Man darf, darf man bestimmen, ob man Backen hat? Nicht, gell? Man kann das bestimmen, aber man muss es nicht. <lacht> <lacht> nee, nee. Nee, aber man kann es nicht bestimmen, eigentlich, oder? <lacht> Doch, wenn du es hier Nee, aber warum sollst du das machen? Das ist ja keine ernsthafte Entscheidung. So. Ich renne überall hin, Leute. Alter, hey, du hast meine geilen Jokes gerade verpasst. Ja. Der Dobby hat, hat meine krassen Jokes verfasst, oder findet ihr nicht Zuschauer? Ich bin sehr tolerant! Mir schmeckt die Küche von anderen. Mir schmeckt nicht deutsche Küche auch. Da bin ich, sehr, da bin ich wirklich sehr tolerant. Leute, oh, so. schreibt mal in die Kommentare, ob das Körpergefühl von Pilz oder dmt geiler ist. Er ist, er ist für Pilz, ich für DMT. Ey kommt wirft mir ein paar Sätze zu und ich mache ich mach damit was Cooles. Aber scheiß drauf, nicht gut ist auch gut. Mir taugt eine Spedition. Wenn es sich hier zur eine Spedition ginge, dann wäre er wär der Letzte, der Nein sagen würde. Er ist 100% dabei bei der Spedition. Scheiße, gibt du das Wort? Ja, das Spedition. Was ja, ja. das heißt das? Was auch immer das bedeutet, machen wir Spedition. Wir sollten die Frage beantworten: Ist eine Kamera etwas Vornehmes? Ich würde sagen schon, aber andere vielleicht nicht. Boah, Man oh, sitzt in der Schule Stell dir mal vor, man sitzt in der Schule man, der Schule wir, man ist so über Erdkunde Mel, was gesagt sagt dann so Man kann doch raus. und dann so und dann sagt der Lehrer so Das ist richtig, aber ja, Das ist die richtige Antwort Aber es, ist, es hat nichts mit dem zu tun, was wir gerade sagen so, Weißt Wisst ihr, was ich sagen will? der geilste part des trips war folgender die Syrer hatten für uns essen gekocht aber da ich zu sehr am trippen war hatte ich absolut keinen hunger und blieb mit einer freundin im wohnzimmer irgendwann kam einer der versucht hatte zu essen ins wohnzimmer und fragte mich ob ich seinen teller leer essen will ich war ein bisschen verspult und verstand nur den teil dass ich in die küche kommen soll in der küche fragte ich nochmal nach was ich dort machen soll du musst mein teller leer essen alle sich in der küche aufhaltenden personen starten mich an und ich ich blickte auf den leeren platz mit dem halb aufgegessenen teller ich bin der auserwählte von allen menschen hat man mir diese aufgabe zugetraut sie starren mich an denn sie haben hohe erwartungen an mich ich fühlte mich auf einmal wie ein held wie der auserwählte neo nur weil ich diesen teller leer essen sollte ich verkündete allen fröhlich was für ein held ich doch sei aber dann letztendlich keinen wissen weil ich absolut keinen hunger hatte auch wenn der trip deutlich schwächer und somit auch deutlich weniger magisch war als mein erster trip fand ich den trip sehr schön man muss sich ja nicht immer die volle ladung geben es kommt mir so vor als hätten manche psychonauten die philosophie je krasser desto besser wenn das setting nicht ganz so optimal ist wie es an dem tag der fall war erkunde ich hingegen sehr gerne niedrigere wirkungsgrade von drogen ich bin euch zum beispiel auch auf einer Viertelpappe LSD verheirn gegangen, nur um zu schauen, wie das so ist. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr dazu einen Bericht haben wollt. Mehr zu diesem Hundenausflug habe ich eigentlich nicht zu sagen. Deshalb, wenn ihr nicht nur einen Open Mind habt, sondern auch einen Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.